Ja, mein Name ist Ralf Jung, ich bin von der STZ e.com aus Ahlen und ich bin in der STZ verantwortlich oder mit Teil des Publishing Teams im Bereich der Kundenberatung. Ja, Digitalisierung ist in aller Munde. Digitalisierung bedeutet Wandel und wir gerade als IT-Dienstleister müssen uns ja diesen Wandel stellen und schauen, welche Leistungen, wie, welche Leistungen wir in Zukunft denn unseren Kunden noch anbieten können. Nein, das ist, ich habe es aufgehört zu zählen, aber es schon, ich war schon einige Male auf den Print Days und ich finde es immer wieder schön hier zu sein. Man trifft viele bekannte Gesichter und es ist auch neben den Vorträgen, die immer interessant und vielfältig sind, auch eine gute Gelegenheit zum Austausch untereinander. Naja, es ist eine sehr persönliche Veranstaltung, eine sehr direkte Veranstaltung. Man trifft oft auch langjährige Kunden oder Partner, mit denen man eigentlich schon ein gutes Verhältnis aufgebaut hat und es ist immer ein offener und inspirierender Austausch hier auf den Print Days.